wer dieses Land wirklich liebt und ein Patriot ist und sich dann in der Haushaltsdebatte hier hinstellt und zu diesen Fragen, wie es weitergeht in unserem Land, nichts sagt, sondern nur ein einziges Thema hat die Migration, das sind keine Patrioten, liebe Kolleginnen und Kollegen.